Hallo Leute, hier ist wieder euer Streunikater mit der zweiten Aufnahmesession von Starbound. Wir starten wieder als unsere, als unser Blumenmädchen Zaproaster. Wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen weggezoomt, das heißt, ihr seht jetzt mehr. Ich auch. Und wir fangen an mit den Quests. Deswegen waren wir in der ersten Session überhaupt auf dem Planeten, um die Zutaten für die ersten Dinge zu kriegen, die wir machen sollen. Also zuerst sollen wir uns einen Crafting Table machen. Wenn ich die Taste C drücke, komme ich ins Crafting Menü. Und mache hier den Wooden Crafting Table. Text besagt, dass ein Handwerksexperte hier drauf einen großartigen Crafting Table zum Beispiel herstellen könnte. Natürlich kann man mit dem Ding noch mehr machen. Wie man hier am Scrollbalken sieht, kann man mit dem C-Menü selber relativ wenig machen aber schon mal die grundlegenden Sachen die Dinge kann man also auch machen wenn man unterwegs ist für den Crafting Table wenn man drüber schwebt sehen wir wir brauchen 35 Wood Planks und haben nur 20 Wood Planks können wir aber machen man sieht einmal Craften bringt uns 3 Wood Planks das heißt wenn ich jetzt hier 10 crafte habe ich mit Abstand genug für die Wooden Crafting-Table. Und mach den auch. Und hab die Quest fertig. Krieg wieder 10 Pixel Belohnung. Jetzt geht's darum, einen Bogen zu machen und auf dem Lagerfeuer gekochtes Alienfleisch zu machen. Weil ich angeblich langsam hungrig werde. Ich werde natürlich nicht hungrig, weil ich frühzeitig gestorben bin, glücklicherweise. Also, mit I komme ich ins Inventory, das schon ziemlich vollgemüllt ist, das können wir aber gleich lösen. Ich schnappe mir unseren Crafting Table und stelle den erstmal... Ah, oh, da passt er nicht hin. stelle ich ihn hier hin. Okay. Wir sollten ein paar Sachen machen. Das eine ist ein Bogen, den werde ich auch tatsächlich machen. Hat man gerade gesehen im Crafting Menü. Den kann ich direkt hier machen. Wunderbar. Und im Inventar... Finde ich den natürlich wieder, lege ihn auf meine rechte Hand. Jetzt kann ich mit den Tasten, mit der Taste Z, die auf der amerikanischen Tastatur super liegt, auf der deutschen irgendwie nicht so gut, äh, zwischen Fernkampf- und Nahkampfwaffe hin und her wechseln, Bogen spannen und schießen. Und mit X wieder zurück, wenn ich vorher was in der Hand gehabt hätte, zu anderen Dingen, zu den Eins bis 0 durchnummerierten Sachen oben. Okay, als nächstes sollen wir uns ein Lagerfeuer bauen, haben wir aber nicht nötig, weil wir hier irgendwelche... Wir haben einen Ofen gefunden, ich frage mich nur gerade wo der ist. Hier oben ist er nicht, also um zugegeben die Icons bei dem Spiel sind zu klein fast nicht benutzbar Okay, hier haben wir schon mal unsere Lagerkisten, die habe ich erstmal gesucht. Je nachdem ob man gerade nach rechts oder links geht bewegen sich auch die Gegenstände, also ich könnte die jetzt nach rechts blickend machen, aber ich mache mal alles gleich, weil es einfach besser aussieht. Hier oben passt keine mehr hin. Ich fange mal hier auf der anderen Seite noch so einen Streifen an ne, passt auch nicht rein also die schiffsinternen Gegenstände, die es hier schon gibt, sind teilweise nicht so perfekt designt. Okay, jetzt haben wir also Kisten für alles. Ich fange einfach mal an und lege Strohsachen hier rein. Das Strohbett kann ich eigentlich... Oh, lege ich auch erstmal hier rein. Erstmal für Ordnung sorgen. Sonst noch irgendwas aus Stroh? Nein. Nächste Kiste mache ich mal nur die Pflanzen Samen. Das ist eine ausgewachsene Pflanze, hier ist ein Samen, Samen. Jetzt lichtert sich das auch schon langsam. Samen, Samen. Das waren alle Samen. Dann hier Fleisch behalte ich gleich mal in der Hand, weil ich damit ja gleich kochen will. Ah, hier ist der Kochtopf, okay. Also merken sie auf der zweiten Seite. Und die anderen Gemüse hier, also bei denen bin ich mir gar nicht sicher, ob sie ich als Pflanzenwesen überhaupt essen kann. Schmeckt wie Kupfer, ja. Das ist wahrscheinlich alles eher was für Roboter. Das hier, Whisky, kann man auch trinken. Ich nehme auch mal die Sachen runter, die hier oben nichts verloren haben. Okay. Hier unten fange ich gleich mal an, Erze zu sortieren. Ah ne, das mache ich lieber auf die erste Seite. Gut, nachdem ich jetzt den Kochtopf gefunden habe, platziere ich den gleich mal. Vielleicht auf der Werkbank, um Platz zu sparen. Und benutze den. Werfe das Fleisch rein. Und koche es. Warum der Bogen und das Fleisch ähm, die gleiche Quest sind, kann ich auch gleich erklären. Das liegt nämlich daran, dass man normalerweise nur mit einem Bogen eine gute Chance hat, überhaupt Fleisch zu bekommen. Okay, wenn ich Vegetarier bin, soll ich es wegwerfen, aber ich bin ja eine fleischfressende Pflanze in diesem Spiel. Okay, das nächste ist, wir sollen einen Schmelzofen konstruieren. Da ist die Frage, da bringt mir das wahrscheinlich wenig schon den Schmelzofen hier von den Glitch zu haben, weil das einfach kein Standard-Schmelzofen ist. Ich versuch's aber trotzdem mal, den einfach nochmal abzubauen. Nein hat nicht geholfen, okay. Das heißt, für einen Schmelzofen... Jetzt sieht man schon, die Möglichkeiten hier im, äh, in der Crafting Table sind um einiges größer. Man sitzt an der Länge von dem Scrollbar, als die Möglichkeiten, die man so hat. Wir bräuchten dafür ein Lagerfeuer. Und 25 Cobblestone. Wir haben nur 5 Cobblestone. Da war unten irgendwie Knappheit auf dem Planeten. Das heißt, ja, Lagerfeuer wäre jetzt kein Problem, das zu bauen. Hier ist das. Kann ich gleich machen. Aber wir brauchen Cobblestone. Und um Cobblestone zu kriegen, äh, brauchen wir am besten eine Pickaxe die ich aber auch nur machen kann, wenn ich Cobblestone habe. Das bedeutet, also Woodplanks sind ja kein Problem, aber wir brauchen noch 5 Cobblestone für die vernünftige Pick. Und nachdem Hallo HalloSchorle uns darum gebeten hat, zu zeigen, wie man das ganze Ding herstellt und verbessert, fangen wir heute dann gleich mal damit an. Hier haben wir noch die Harke. Alles mögliche andere Zeug. Ich werfe glaube ich jetzt einfach mal alles, was ich nicht akut brauchen kann, in die rechten Kisten. Aber ich nehme trotzdem die Waren mit. Manche von den Dingen könnte man auch wieder als Gefäß benutzen, aber mache ich jetzt mal nicht, weil ich einfach da jetzt praktisch denke und versuche die Kisten einfach einheitlich zu stapeln. Bomben können wir mitnehmen, die sind manchmal ganz praktisch, um schnell durch Stein zu kommen. In Ordnung. Halbwegs aufgeräumt, wir haben wieder Platz. Okay, ich stelle mal die Mineralien, oder Metalle in dem Fall, in eine vernünftige Reihenfolge. Ja, so passt's. Was wir jetzt noch machen können, ist... Ocarina spielen. Wenn man die in die Hand nimmt und benutzt, kommt die Auswahl der Lieder. Man kann hier im Multiplayer sogar Bands machen. Man sieht zum Beispiel für manche Lieder gibt's die Flötenstimme, die Hafenstimme, die Spieluhrstimme und so weiter. Wenn man Bands aufmacht, kann man eben alle Stimmen zusammenspielen. Ja, die Toccata und Ruby von Bach ist doch ganz schön. Wir spielen Solo. Wir haben noch keine Band. Wir haben nicht mal einen Multiplayer-Server. Okay.